Also, so ein Zusammensein, wie wir es jetzt äh, erleben, das kann äh, helfen, das kann, kann die Aufmerksamkeit auf diese Offenheit lenken. Ja, so. Und dann bewegt sie sich halt wieder. Ähm, bewegt sie sich halt wieder. Mhm. Auf irgendeinen Inhalt und so weiter. Ähm und prinzipiell ist es so wie jetzt hier diese wunderhübschen Erscheinungen beieinander sitzen und ihren, in ihren wunderschönen Räumen und so weiter. So ist es immer. Wir gehen auf die Straße und wechselnde Erscheinungen. Jeder Schritt ist ein bisschen anders als der vorige. Es ist einfach so eine ganze Symphonie von Sinneseindrücken sozusagen. Mhm. Und ähm, bestimmte Muster wiederholen sich, also zum Beispiel, dass wir an derselben Bäckerei immer vorbeikommen oder so, ja. und, ähm, und die ändern sich auch. Also zum Beispiel diesmal sind ähm, Regentropfen auf der Scheibe oder die, das Schaufenster ist frisch geputzt oder es liegen andere Sachen da drin oder andere Verkäuferin oder was weiß ich was. Das Wetter ist anders, die Stimmung ist anders, Elemente sind ähnlich, aber es ist, irgendwie ist es immer wieder ähm, neu. Und frisch. Außer fürs Denken, was sagt ja dieselbe alte Bäckerei. Ja. Und so ist es, wir haben diese, diese momentane Konstellation und die kann helfen, dass die, dass die Aufmerksamkeit auf die Offenheit geht. Die ist aber, in welcher Situation auch immer, ist da die Offenheit, die das erlebt. Ja. Und die Aufmerksamkeit muss sich nicht, ganz von dieser Offenheit abwenden, nur weil irgendwie ein bestimmter ähm, irgendwas in den Erscheinungen Aufmerksamkeit zieht. Ja, also ähm, wenn es ein lautes Geräusch gibt, geht die Aufmerksamkeit dahin. Ja, wenn diese so gebündelt ist, dann ist, ist das Bewusstsein oder die Offenheit ein bisschen im Hintergrund, denke ich einfach mal, ne? oder? Die Offenheit kann in den Hintergrund gehen. Ja. ja. Aber sie kann nicht weggehen, weil sie das ist, was erlebt. Die Aufmerksamkeit kann sich, äh, kann sich etwas anderem zuwenden und kann sich aber jederzeit auch wieder diese Offenheit zuwenden. Für die Erscheinung muss die Offenheit nicht verschwinden und für die Offenheit müssen die Erscheinungen nicht verschwinden. Das ist einfach ein Gesamtpaket. Was mir fehlt dabei oder was ich vermisse ist, dieses, dieses Staunen, ich lese das immer und habe das auch schon oft gehört, dass die Menschen dann bei jedem Schritt einfach staunen und das einfach alles grandios finden. Ne? Also das kann ich nicht sagen. Und Nein, das ist, das, ist auch, das ist auch ein bestimmter ähm, Zustand. Ja? Wenn die Aufmerksamkeit auf das geht, wow, da sind diese ganzen Erscheinungen, dann gibt es ja. ein Staunen. Wie, also zum Beispiel... Ähm, wenn wir schauen, wie funktioniert zum Beispiel, dass hier kommen irgendwie Schallwellen und da bei, bei euch oder hier auch entsteht dann Bedeutung. Mhm. Ja, also Worte verstehen, dadurch dass Schallwellen irgendwo hier Schwingungen auslösen, und dann ist es, ah ja, ich weiß, ich verstehe, was er meint, ohne dass da irgendwie ein Zwischenschritt wäre, oder? In dem Moment, wo ich sage, ist es klar, was ich sage. Größtenteils. Ja. Hey, das wird ja <lacht> erstmal hier äh, <lacht> übersetzt und es muss ja auch erst gelernt werden, ja. das hier zu übersetzen. Ja, ja, soweit die Geschichte dazu, wie es so gekommen ist. Aber unser Erlebnis, in dem Moment, wo ich das sage oder in dem Moment, wo du was sagst, gibt es bei uns... Ein Verstehen von diesen Worten. Ja. Schallwellen, unglaublich. Und wir wissen nicht mal, wie wir, ähm, wenn wir so ein Wort sagen wie Wort zum Beispiel, was muss die Zunge dafür tun? Wie muss der Atem dafür sein? Wie muss die Mundstellung sein? Das passiert einfach. Ja, das ist schon erstaunlich. In ja, und da ist es erstaunlich. 14 Muskeln sind daran beteiligt, sind. habe ich gelernt. Ja, genau, das ist halt, der Verstand gibt seinen Senf dazu, ja, aber diese Tatsache von, wie fühlt sich das an zu sprechen, jetzt gerade, ja, ohne eine Theorie und ohne die Geschichte, wie es gelernt ist und so weiter, und wie fühlt sich das an zu hören, oder wie ist das Erleben von Hören, Ja, dieses, dieses wow, da sind wirklich Sinneseindrücke, ja. die, da kommt Licht irgendwie in die Augen und dadurch entsteht eine ganze Welt. Ja, ja. Ja, das Farben und so weiter. Und wir sind halt, ja, ja sehen halt. Aber in dem Moment, ja, wo ja, die Aufmerksamkeit ja, ja. da hingeht, da ist, erleben, ist halt dieses Wunder da, dieses, dieses Staunen von, und keiner weiß, wie es geht. Wieso gibt es das? Und wie funktioniert das? Einfach, man weiß es nicht, aber es ist erstaunlich. Ja. Und, das das ist und das passiert, passiert natürlich. Und das passiert natürlich. Wenn der Förster in den Wald geht, dann sieht er unter Umständen nicht den Wald, sondern sieht so und so viel Kubikmeter Holz. Also dieses, dieses äh, instrumentalisierte Wahrnehmen, also Wahrnehmen, um, zu, um nicht vom Auto überfahren zu werden, um nicht über den Tisch gezogen werden. Ja, da kommt einer, der erzählt noch so schöne Sachen und ich schmelze dahin, den darf ich aber nicht unterschreiben. <lacht> ja. Ja. Und die Aufmerksamkeit kann weggehen vom Staunen auf so ein Inhalt, wie zum Beispiel, hey, das ist mein Parkplatz, wie kann der sich jetzt davordrängeln oder sowas, ja? Und dann kann das Staunen einfach sehr im Hintergrund sein. <lacht> <lacht> oder man staunt halt über die Frechheit, das kann auch sein. Das Staunen hat ja auch was, äh, einen physiologischen Aspekt, nämlich der entspannte Kiefer, ja? Da entspannt sich dann auch hier oben da. Ja. Die Leute, die sehr, sehr im Kopf sind, da, die, haben, die haben dann oft zu engen Kiefer. Ja, wobei es auch sein kann, weißt du, so in diesem Beispiel, dass es Ärger über jemanden gibt und dann äh, gibt es hier diese ganze Anspannung. Ah, ja. Und es gibt ein Staunen darüber, wow, da ist aber echt viel Anstand, Anspannung jetzt. Ja. Ja. Ah. Ohne dass diese Erscheinung sofort geendet werden muss. Nein, wie ging jetzt nochmal entspannt oder sowas? Ja, dann, ja. Ganz, genau. Ganz genau. Ja. ja. Also Offenheit ist auch da, wenn da ein angespannter Körper und ein angespannter Mind ist, ist Offenheit trotzdem da. Egal welche Erscheinungen das sind. sind ist, es ist ein hat es wieder? Ich wieder ich vermute mit dieser Offenheit und dann noch tiefer und tiefer und tiefer, 21 Nägel hat gegeben bei uns, bei uns sind wir in 21 Nägel und er sagt. Da steht 21 Nägeln, aber es ist viel, viel mehr. Äh, das, das, das, also ich, ich, ich vermute, nach dem, was ich so mitgekriegt habe, dass es ähm, auch ein an, an Vertrautwerden mit der Offenheit, also immer wieder sich vertraut, ja, dass das eine, eine Rolle spielen kann. Dass man dann vielleicht auch mal in so einem Moment, ja, wenn einem jemand eine Torte ins Gesicht schmeißt, zum Beispiel, ja, da ist man vielleicht so, aber da trotzdem diese... Offenheit da ist. Also, ähm, es kann sein, dass das Vertrauen in die Offenheit wächst. Ja. Weißt du, Vertrautheit ist irgendwie so, jetzt habe ich mich dran gewöhnt oder so. Ähm, oder jetzt kenne ich schon und das kann ich jetzt immer gut einsetzen oder so. Ähm, das Vertrauen in die Offenheit hilft halt, dass die, dass die Aufmerksamkeit sich nicht auf die momentane Situation beschränken muss und nicht die Lösung im Denken über die Situation suchen muss. Was ja. dazu führt, diese, zum Beispiel, ähm, wenn da Ärger ist, weil der mir den Parkplatz nimmt oder so. Ja? Mhm. In dem Moment ähm, ist die Frage, ob die Aufmerksamkeit, also ob, ob das überhaupt einen Impuls gibt, dass die Aufmerksamkeit sich der Offenheit zuwenden kann, die das erlebt. In dem Moment. Ja. Und ja, wenn, ja, weißt du, dann kann es sein, irgendwie, ich habe mir ja diesen Spruch aufgeschrieben, äh, achte auf die Offenheit, die immer da ist oder sowas. Ja? Nur äh, sagt das wenn, Denken Manchmal es, Aber meistens nicht. Ja, das Denken sagt dann halt ja gleich. <lacht> ich muss <lacht> kurz noch, <lacht> ja. muss hier kurz noch was regeln. Ja. Aber dann, wenn das, wenn die Umstände wieder passen, gerne wieder Offenheit. Ja, und dann ist es sozusagen ähm, Zuwendung zu sich selbst oder zu Offenheit, wenn nichts Besseres läuft. Ja, ja. Mhm. ja. Also wenn die Umstände jetzt irgendwie blöd sind, dann gerne, ähm, und ich habe keine Möglichkeit, was daran zu ändern, dann gerne Offenheit. Ja. Mhm. ja, ja. Aber wenn die Inhalte faszinierend genug sind, also, wow, was für ein Genuss äh, oder äh, wow, was für ein Ärger. Ja. Dann kommt oft überhaupt nicht der Gedanke an, also dieser Impuls, dass die Aufmerksamkeit wieder äh, zu, zu dieser Offenheit zurückkehren kann. Mhm. Also diese weite ja. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit für die Offenheit, die im Erleben gerade drin ist. Und dann scheint es so, dass also die Umstände sind so faszinierend, dass die Offenheit im Hintergrund bleibt, nicht mhm. wirklich bewusst wird. Und das nennen die Leute dann so, jetzt ist das Ego wieder da, jetzt ist das Ich wieder da. Weil da ist eine Verengung auf, Bestimmte Bedingungen, die gerade erfüllt sind und das muss ausgekostet mhm. werden, oder Bedingungen, die nicht erfüllt sind und da muss jetzt dran gearbeitet werden. Mhm. Also, also das, das Ego ist dann, die also, also man so sagt, das Ego ist dann da, wenn die Offenheit nicht da ist. Oder? Ja, das ist man kann das dann Ego nennen, aber in Wirklichkeit ja, also ist es nur so eine verengte Aufmerksamkeit. Ja,